Ich bin Lene, ich bin 19 Jahre alt und ich sitze hier gerade in meinem Zimmer in Cuenca, im Süden von Ecuador. Hier arbeite ich seit zwei Monaten jetzt in einer Fundación, die El Adenal heißt. Um, und diese bietet Hausaufgabenbetreuung für Kinder zwischen 5 bis 15 Jahren, sowie um, auch im kann es so ein bisschen wie so ein Board meine Aufgaben sind dort hauptsächlich eben bei der Hausaufgabenbetreuung zu unterstützen. Es gibt insgesamt vier Gruppen und in jeder Gruppe ist auch immer ein Lehrer noch dabei, der äh, mir zum Beispiel jetzt bei sprachlichen Fie äh, Schwierigkeiten auch gut helfen kann. Ähm, ich wohne hier in einer Gastfamilie und ähm, habe auch keinen weiten Weg zur Arbeit, aber auch nicht ins Zentrum von Cuenca. Äh, Gastfamilie kann ich sehr empfehlen, weil sie dich einfach mehr in äh, das Umfeld des oder des Lebens in Ecuador mit reinbringt und ich dadurch jetzt auch schon um einiges besser die äh, Sprache, also Spanisch sprechen kann. Wenn du auch Interesse hast, mit Kindern zusammenzuarbeiten und auch Spaß dran hast, äh, vielleicht auch deine Mathefähigkeiten zu bis zur achten Klasse und Englisch wieder aufzufrischen, äh, dann kann ich die Fundación auf jeden Fall empfehlen, auch schon alleine, weil dort das Umfeld sehr familiär ist ähm, und man dort auch coole andere Freiwillige kennenlernen kann.